Liebe Brüder und Schwestern, der Herr ist König, das steht heute in unserer Tageslosung. Diesen Text konnte man natürlich in Zeiten der Monarchie besser verstehen und hatte sozusagen die Bündelung der Macht dabei vor Augen. Heute sind die Königshäuser doch eher royale Zutaten, wenn wir zum Beispiel nach England schauen und das royale Haus und die Skandale. Ich habe heute hier einen kleinen Freund mitgebracht, einen König, der ein bisschen dumm durch die Wäsche schaut. In unseren heutigen demokratischen Gesellschaften sehen wir die Politik anders geordnet und vielleicht auch das Reich Gottes etwas anders. Was haben wir denn noch mit einem König zu tun? Ich glaube, dass viele Menschen gerade heute sich so gerne eine starke Führergestalt wünschen und damit einen König, den sie auch gerne stürzen möchten, der schuld ist an allem, was jetzt schiefgelaufen ist, Wissen Sie, ich kann es nicht mehr aushalten, was einzelne Personen angeblich alles falsch machen und wie gut wäre es, wenn wir einen König hätten, den wir stürzen könnten. Aber in der Theologie oder sagen wir für uns Christinnen und Christen ist der König, den sich die meisten ja mit Goldkrone und mit Diamanten und Purpur vorstellen, gar nicht so. Sondern unser König trägt eine Dornenkrone und ist am Kreuz ganz elendiglich gestorben. Diese Perspektive ist doch etwas anderes. Und ich denke, dass wir in unserer modernen Welt, wenn wir sagen, der Herr ist König, an diesen denken, dass die Armen und die, die uns brauchen, tatsächlich die Könige sein sollen, die Schwachen in der Pandemiezeit und überhaupt auf dieser ganzen Erde. In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute letzte Passionswoche, dass wir daran denken, wer uns braucht und für wen wir und wer König sein muss in unserer christlichen Welt. Tschüss, bis dann.